Warum fahre ich eigentlich keine Kawasaki mehr und warum fahre ich eigentlich nur noch Yamaha? Das ist eine der häufigsten Fragen, die mich im Moment erreicht. Und ich denke, ich habe so ein bisschen das Recht darauf zu erfahren, was genau so im Hintergrund alles passiert und was passiert ist. Grundsätzlich ist es so, dass irgendwann ist es eine Frage der Zeit, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, mit Motorrädern zu tun hast, dass irgendwann äh, Motorradhersteller auf dich zukommen und möchten, dass du Motorräder für sie testest, berichtest, YouTube-Videos machst etc. pp. Das ist bei mir auch irgendwann eingetreten, auch die Zusammenarbeit mit 1000 PS. Und um vorweg zu sagen, das ist auch eine tolle Geschichte gewesen. Das war auch toll. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Ähm, diese Erfahrung hat mir aber auch sogar noch mehr gebracht als das Letztendlich nur die, die Testerei, ob das von der Ducati Superleggera äh, war oder von sämtlichen anderen Motorrädern zu Tests, äh, zu denen ich eingeladen worden bin von Hersteller und Co. Man muss dazu sagen, da geht es immer um den Deutschlandvertrieb, sprich ähm, jeder Motorradhersteller hat einen Deutschlandvertrieb. Das nennt sich dann Ducati Deutschland, Kawasaki Deutschland, Yamaha Deutschland. Also das ist nicht aus dem Ursprungsland selbst, sondern der Vertrieb aus dem jeweiligen Land kümmert sich um den Journalismus in dem jeweiligen Land. Das einmal vorweg, um so ein bisschen äh, Licht ins Dunkle zu bringen für Leute, die damit nichts zu tun haben. Ähm, so weit, so gut. Man muss auch dazu sagen, auch gleich vornweg, es gibt, es gibt kein schlechtes Motorrad mehr. Es gibt kein Motorrad, wo man sagt, das ist, das ist schlecht, das hat einen schlechten Motor, das hat ein schlechtes Fahrwerk. Das gibt's nicht. Somit wird das Ganze schon sehr schwierig. Dennoch, und jetzt kommen wir so ein bisschen in den Bereich rein, ist es meiner Meinung nach die Aufgabe eines Motorradjournalisten, ähm, dadurch, dass es so viele gute Motorrad Motorräder gibt, herauszufinden, was kann welches Motorrad nicht gut oder eher schlechter. Und da begibt man sich in ein Gebiet, das sehr, sehr empfindlich und sehr sensibel ist. Weil herzugehen und zu sagen, das ist Schlecht, das ist richtig schlecht, das ist schwierig. Somit wird das immer schön umschrieben. Das ist unter anderem ein Problem, das ich nicht kann. Weil wenn ich da zurückdenke, ähm, wie ich für 1000 PS die äh, Aprilia RSV4, die aktuelle oder 2020er Modell am Red Bull -Ring getestet habe, das Motorrad hat mir einfach nicht getaugt und das habe ich gesagt. Das ist nicht mein Motorrad, ist mir zu klein, fühlt sich wackelig an, die Konkurrenten waren für mich besser. Und das kommt auch wieder, und das kommt auch wieder der Clou. Es ist immer für einen selbst. Das heißt, für dich kann die Aprilia das perfekte Motorrad sein, weil du vielleicht ein bisschen kleiner bist, weil du dich drauf wohlfühlst, weil dein Empfinden sagt, hey geil, das ist mein Bike. Wohingegen es für jemand anderes nicht so sein kann. Und da bin ich der Meinung, ist es extrem wichtig, die absolut ehrliche Meinung zu äußern, obwohl mir das aber auch nicht immer gelungen ist, weil wenn ich da zurückdenke an den Ducati Superleggera Test, wenn du als einer von acht Journalisten weltweit eingeladen wirst, das Motorrad zu testen, kommst nach Mugello, wirst wie auf Wolken getragen, alles tippitoppi, Hotel, Transfer, alles Essen, Dreier, es ist super schön. und dann stellst du fest, du darfst mit dem Motorrad eigentlich nur acht Runden fahren und sollst dann Feedback geben, dann denkst du dir so im ersten Moment, äh, ja, hm, schade, ne, okay, ja, aber so nach einem Jahr, denke ich mir, acht Runden? Was habe ich in den acht Runden eigentlich gefühlt? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das waren nur acht Runden. Somit, man wird so ein bisschen gezwungen, gute Sachen zu sagen. Obwohl man natürlich versucht, Kritik zu äußern, weil es gehört irgendwo dazu. Aber letztendlich ist die Kritik eigentlich gar nicht, die ist nicht ausgereift. Weil nach acht Runden... Kritik zu äußern, das kann ich nach acht Runden eigentlich gar nicht, weil vielleicht ist das Setting von dem Motorrad nicht optimal, ich kenne die Strecke noch gar nicht, ich weiß nicht wie viele von diesen acht Journalisten, ich glaube da waren fünf noch nie im Modello. Was sollen die über das Motorrad sagen nach acht Runden, ganz ehrlich, schwieriges Pflaster. Ähm, ja und Hersteller finden das natürlich dann nicht oder die Vertriebe finden es natürlich dann nicht so toll, wenn da ein Journalist dabei ist, der vielleicht auch so ein bisschen in die kritische Seite oder auch vielleicht nicht diplomatisch genug ist. Ich sehe das aber in meiner Aufgabe, Fehler aufzudecken. Ich habe zwar nichts mit einer Qualitätssicherung zu tun oder komme nicht aus dem Qualitätsmanagement, aber wenn ich ein Zuschauer wäre, der sich einen Test von einem Motorrad anschauen will oder anschaut, weil er sich das vielleicht kaufen will, wohingegen es keine schlechten Bikes mehr gibt, wohlgemerkt, dann möchte ich wissen, was kann das Motorrad nicht. Und nicht, was das alles gut kann und welche tolle Farbe und welche tolle Verkleidung. Ich brauche nicht über die Optik reden. Die Optik sieht jeder selbst, etwas gefällt dir oder es gefällt dir nicht. Äh, wenn dir das Motorrad nicht gefällt, dann, dann, dann wirst du nie damit kalkulieren, das Motorrad eventuell zu kaufen. Sondern das ist das sowieso außen vor, das steht nie zur Debatte. Das heißt, ich brauche als Journalist, ich sage, boah, es sieht so geil aus. Eigentlich nicht. Das ist eigentlich Schmarrn, sondern... Es geht nur um Fakten und ich brauche auch nicht irgendwelche Daten ablesen, weil das kann jeder selber im Internet. Da stehen die Daten drin, wie viel PS, wie viel Gewicht, wie viel Trockengewicht, wie viel wie keine Ahnung. Das interessiert eigentlich keinen. Aber wenn man die Motorradtests anschaut, dann geht es nur um das. Oh, und das hat sich so... Und das Vorderrad ist so transparent. Ganz ehrlich, ein Vorderrad transparent auf meinem Niveau für das, was ich für meinen Kanal mache und das ist Rennsport, das kann ich nicht nach acht Runden rausfinden. Nee, weil da muss ich mal verschiedene Settings probieren, muss man verschiedene Reifen probieren, muss man ans Limit gehen, muss man richtig schnell fahren, um wirklich herauszufinden, ob das Vorderrad transparent ist. Natürlich hast du so ein erstes Gefühl, aber seien wir uns mal ehrlich, das erste Gefühl ist auf 95% der Motorräder okay oder gut. Es muss schon Motorrad von überhaupt nicht passen, so wie mir die Aprilia gar nicht gepasst, weil ich einfach zu groß bin für das Bike. Ich kann jetzt sagen, ja ich bin auch groß, mir passt es. Ich habe mich darauf nicht wohlgefühlt. Aber dann sage ich das und ich sage nicht dann, hey, das Bike war super toll und, boah, und da, der Motor und geil. Und ich habe gesagt, nee, boah, ich bin noch drei Runden reingefahren, hat mir keinen Spaß gemacht. Sorry, sorry Aprilia, er macht bestimmt geile Bikes, gute Bikes. Und es gibt auch viele da draußen, die da drauf passen und die sagen, das ist mein Motorrad. Aber ich kann, ich kann da nicht lügen und, und wahrscheinlich habe ich sowieso zu viel gelogen so im Nachhinein betrachtet oder nicht gelogen, aber so diplomatisch reagiert. Das, das hätte ich noch viel mehr ehrlicher machen müssen, weil ich da Angst hatte, dass die Hersteller dann vielleicht sagen, oh, Pff, Meindl braucht man nicht mehr. Aber das war letztendlich dann sowieso so, weil ich ein bisschen zu undiplomatisch war. So, und ich habe über jeden Hersteller irgendwas rausgefunden. Uh, sei es bei der Kawa. Kawasaki, Deutschland hat mir eine Kawasaki ZX-10 gegeben, in die ich sogar mein eigenes Geld reingesteckt habe, um das Motorrad perfekt zu machen oder das, um, ja, ein gutes Motorrad draus zu machen, weil es original -setting technisch nicht gut funktioniert. Das wissen aber viele, das ist kein Geheimnis. Schau mal auf die Rennstrecken. Wie viel prozentualer Anteil, Anteil fahren ZX-10? Drei? Und die, die, die, die, die sind nicht wirklich schnell? Da müssen schon richtige Teams dahinter stecken, IDM-Teams, die die Profifahrer damit schnell machen. Ja, das funktioniert. Aber ein Hobbyfahrer mit einer Kawasaki, schnell? Hm, ich kenne keinen. Das hat schon alles seine Gründe. Und da bin ich halt rigoros, ehrlich. Und da muss man die Vor- und die Nachteile aufzeigen. Und, und, und das waren vielleicht Hersteller, die haben das nicht abgekonnt. Obwohl ich sogar mein eigenes Geld ins Motorrad reingesteckt habe, um es ne, fahrwerktechnisch auf Vordermann zu bringen. Und es ist ja nur eine Geometrie-Sache. Ich sage ja nie, dass das Motorrad schlecht war. Das Gleiche ist ja bei der Yamaha. Die Bremse von der Yamaha ist... Seien wir uns ehrlich, für die Rennstrecke, Originalbremse mit ABS, es ist für einen Arsch. Da habe ich einen Onboard, wie ich fast gerade ausgefahren bin, weil der Bremsdruck weg war. Allerdings ist Yamaha... Der einzige Hersteller, der das ab kann und weiß, der sagt, ja, unsere Bremse für die Rennstrecke mm, ist nicht so optimal. So. Und dann gibt es Leute, die genau diese Ehrlichkeit wollen. Zum einen ihr Zuschauer, weil ihr dann wirklich wisst, was ist Sache. Und zum anderen jetzige Partner von mir, die sagen, ja, da können wir uns verlassen. Wenn der sagt, das ist gut, dann ist es auch gut. Und das ist ja. Und deswegen ist die Partnerschaft zwischen mir und Yad im Laufe der letzten Jahre so gewachsen. Ich bin ursprünglich als Kunde 2018, als lediglich, da habe ich noch gar nicht YouTube gemacht, als Kunde zu Yard gekommen und habe ein Motorrad gekauft. Und erst im Laufe der Zeit hat sich die Zusammenarbeit entwickelt. Und im Nachhinein betrachtet, oder aus, dem Jetzt, aus der jetzigen Sicht, oder auch schon ein halbes Jahr zurück, bin ich der Meinung, dass die Yard Yamaha für mich das schnellste Motorrad ist, das ich fahren kann. Das kann sein, dass für dich das die BMW ist oder die Kava oder die Aprilia oder die Ducati. Aber für mich ist es die Yamaha. Auf meinen Fahrstil, auf meine emotionale Bindung. Das ist ja viel Emotionalität, die dazugehört, Und das ist für mich das perfekte Bike. Und in meinen Kreisen, ihr wollt immer Rundenzeiten sehen. Ne? Rundenzeiten auf verschiedenen Rennstrecken. Und wenn ich mit der Yamaha 1.40 in Almeria fahre, und das poste, dann sehen die Leute, mm, das ist schnell. Und wenn ich mit der Kawa dort fahre und keine Rundenzeit poste, dann ist das meistens so, dass ich sage, oh, die Rundenzeit die kannst du mal nicht posten. Da fehlen nämlich zwei, drei Sekunden, einfach mal so. So, und dann tue ich mich natürlich schwer, Motorrad in meinem Bereich für himmelhoch jauchzend zu, zu deklarieren, wenn ich damit nicht schnell bin oder nicht so schnell bin wie mit der Yamaha. So, das ist vielleicht für einen Motorradjournalisten, wie den Nils oder jemand, oder den Jens oder, oder wen auch immer. Ist etwas anderes, weil, weil, deren Zuschauer 90% Straßenfahrer sind oder 80%, ich weiß nicht genau. Da spielen die Rundenzeiten keine Rolle. Da ist mehr so dieses optische und, und Facken und so. Das ist alles wichtiger. Aber bei mir zählen die Rundenzeiten. Und wenn ein Motorrad nicht schnell genug ist, dann kann ich es nicht vermarken. Und da tue ich mich bei Yard und Yamaha extrem leicht, weil das ist für mich der schnellste Motorrad, das für mich passt. Und somit kann ich auch meine Glaubwürdigkeit steigern und und kann reinem Gewissen sagen, das ist mein Motorrad. Auf das bin ich geschaffen. Und wenn mich jemand fragt, welches Motorrad empfiehlst du mir, dann sage ich Yamaha R 1 Obwohl die BMW bestimmt auch gut ist. Keine Frage, die ist auch gut. Aber für mich... Das hat sich einfach im Laufe der Zeit geformt wie ein Diamant. Und deswegen haben wir jetzt auch diese absolute Vereinbarung mit Mandy, mit Ja, dass ich einfach in Zukunft nur noch auf Yamaha sitze. Da könnte man jetzt sagen, schade, schade für die Community, dass man keine Tests mehr machen mit anderen Motorrad. Ja. Aber wenn ich mich entscheiden muss zwischen der Hure, die von Motorrad zu Motorrad springt und... Ähm, der Partnerschaft zwischen Yard, dann ist die Partnerschaft mit Yard einfach hier in meinem, in meinem Stellenwert. Weil das ist die beste Partnerschaft, die ich mir erwünschen kann, die man als YouTuber nur haben kann. Es gibt nichts Besseres. Das ist die, die, die Spitze der WM, in, zumindest in der Langstrecke und vielleicht auch irgendwann in der Superbike. Äh, und, und da rein und raus gehen zu können, wie man will, alle Teile zu bekommen, die man braucht, die übrigens immer auf Lager sind, das heißt, wenn du gestürzt bist, rufst du an und drei Tage später hast du alle Teile, die du brauchst, weil alle auf Lager sind und alles Know-how, jeder Mechaniker kennt jede Schraube. Du rufst an und sagst, wie geht denn das und das und das? Ja, so und so und so. Das kriege ich nirgendwo. Und deswegen hab ich mich, haben wir uns dafür entschieden, dass ich nur noch auf Yamaha sitze. Weil das Paket Meindl Yamaha oder Yamaha Meindl in Verbindung mit Yard einfach das Beste ist. Und ich will das Beste und ich will das Beste auch nach außen tragen. Und deswegen will ich keinen Hersteller, wo ich so irgendwo zwei Minus dabei habe, ich ich sage, ja, aber besser als nichts, besser als ich kriege kein anderes Motorrad. Aber natürlich stelle ich damit die, den ganzen Motorradjournalismus so ein bisschen in Frage. Ähm, aber zumindest, zumindest lediglich in, meiner, in meinem Jargon, also in, meinem, in meiner Rennsportszene stelle ich den Motorradjournalismus in Frage, weil ich der Meinung bin, dass er sehr schwierig ist, ähm, die Diplomatisch, diplomatisch ist schwierig, ist echt schwierig, um die Hersteller und den Zuschauer. der Journalist steht immer zwischen Hersteller und Zuschauer oder potenzieller Käufer und da muss er sich drin bewegen. Und, und diese Grätsche zu bekommen ist sehr schwierig, wenn der Zuschauer wirklich wissen will, was Sache ist. Jetzt habe ich mir wahrscheinlich tausend Feinde gemacht, aber das ist mittlerweile einfach meine Meinung. Und ich bin auch ganz froh, nicht mehr von verschiedenen Herstellern gebucht zu werden. Ich habe viel genug andere Sachen zu tun. Ähm, und ich denke, dass die ehrlichere Art und Weise mit einem festen Partner, den man sehr schätzt, ähm, wofür auch das Herz schlägt. Also das ist auch, das ist auch äh, eine emotionale Geschichte. Ja? Also ich bin halt einfach, ich bin einfach, fühle mich zu Ja gebunden. Ich fühle mich da zu Hause. Ähm, das sind Freunde mittlerweile. ja. Und, und, und das kriege ich nirgendwo anders und deswegen hoffe ich, dass es noch viele Jahre so bleibt und mir noch viele Jahre ähm, in, in Kooperation, in, in Freundschaft, in Zusammenarbeit ähm, ich die Motorräder fahren darf. Von dem her, das ist die Geschichte ähm, zu dem, und, um die Frage anschließend zu beantworten, ich habe die Kawasaki ZX-10 seit ähm, September letzten Jahres nicht mehr, die hat Kawasaki Deutschland zurückgenommen. Das ist das Ende der Geschichte. Ich habe sie nicht mehr, nein, und ich, ich vermisse sie auch nicht. Es war eine schöne Zeit, war eine tolle Erfahrung, hat mir fahrwerkstechnisch sehr viel gebracht, das Motorrad, aber ich bin happy mit meinen Yamahas, die ich habe. Ich habe zwei Yate 1 im Moment, die alte, die ich damals schon 2018 gekauft habe, da wo wir jetzt den Motor revidiert haben, und eine RN65, die ich von Mandy zur Verfügung gestellt kriegt habe, ähm, und, und damit bin ich mehr als zufrieden. Ich brauche nichts anderes. Ne? Von dem her, das war die Geschichte zu Kawasaki und Yamaha. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht und, ähm, ja. Schwieriges Thema. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen diplomatisch, ohne irgendwie emotional oder ausfallend zu werden, rübergebracht, äh, ohne jemanden zu beleidigen oder jemanden auf den Schlips zu treten. Aber das ist eine sehr, sehr schwierige, ein sehr schwieriges Thema, ähm, dass, dass man, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich, ich denke, ich habe das äh, diplomatisch genug. Aber auch ehrlich. Doch, sehr ehrlich, ja. Naja, das war's zu dem Thema. Gebt noch gerne einen Daumen hoch für das Video. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr bei mir noch nicht vorbeigeschaut habt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Auswahl eures Motorrads. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.